Wie kann es sein, dass unsere Schulen einen so großen Teil der Gelder, die sie zur Digitalisierung bekommen, in Lizenzen für Software von großen kommerziellen Softwareherstellern investieren? Es gibt freie Software, die sicherer ist, die an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Und deswegen stehen wir Piraten für Open Source, damit auch den Schulen mehr Mittel zur Investition in ihre digitale Ausstattung bleiben.